150, 40, 30, 20, 10. Jo Leute, es geht wieder hier zurück zu einem neuen Video. Und vielleicht seht ihr es schon, habe ich eine Web. Also ich, ich finde das erstmal so krass, weil diese Kamera, ich hatte hier noch so eine Kamera mit im PC eingebaut und ähm, die war komplett kacke. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich euch heute darüber erzählen, dass ich, das jetzt ähm, die Webcam angekommen ist. Ähm, ja. Ich habe auch, ähm so also eine Brille aufgesetzt weil ich werde auf jeden Fall nicht <lacht> ich werde auf jeden Fall nicht mein Face zeigen weil ich, ich habe in der letzten Folge labern mit euch das ist jetzt die zweite Folge labern mit euch und in der ersten Folge labern mit euch habe ich gesagt dass ich ähm, mein Gesicht erst zeigen werde wenn ich 100.000 Abonnenten habe und bis ich 100.000 Abonnenten habe, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Oder? Ich würde sagen, ja. <lacht> uh, auf jeden Fall, by the way, ich, ich, ich, ihr kennt diese Videos. Irgendwie sind sie langsam irgendwie neue Videos, wo die sagt: ja, am äh, 31. Dezember 2022 stellen wir dieses Video irgendwie äh, offline. Und 2023 äh, äh, werden wir wieder das angucken. Ihr schreibt irgendwelche in die Kommentare irgendwelche ähm, Wünsche oder eine äh, Nachricht nach euch in äh, ja oder so. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Äh, ja. Das ist ein bisschen sassy. Baka. Ich frage mich, wieso steht eigentlich kontaktieren? Also <lacht> ist jetzt ja nicht so, dass ähm, wenn man auf einen Checkpoint geht, dass man dann mit irgendwas kontaktiert wird. Oder doch? <lacht> nee, doch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ich finde das so viel besser, äh, diese Kamera. Also ich, ich, ich, ich, ich merke irgendwie schon, dass ich so ein ähm, richtig krasse Gaming-Setup habe. Ich habe schon ein Mikrofon... Eine Webcam sonst, äh, eigentlich habe ich noch einen PC, aber wenn man Gaming, also Laptop, aber wenn man Gaming machen möchte, braucht man auch, glaube ich, irgendwas zum Zocken oder so oder aufnehmen. Hm, die Videos kommen ja nicht von alleine. Äh, die müssen ja auch noch geschnitten werden, geschnitten. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Ich schneide auch meine Videos, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, weil ich habe ja mein Intro, ähm, ich blende kurz einen Teil vom Intro hier jetzt ein. 150 40 30 20 10. Ja, krasses Intro. Ähm findet ihr auch, glaube ich so? Ähm ja. Auf jeden Fall ähm ja. Das ist jetzt die labern mit euch Folge in der letzten Folge. Ähm, hab ich hab, hatte ich ja so Themen, wo ich so sprechen wollte. Jetzt, jetzt rede ich so einfach drauf los, wie in so einem Podcast. Ähm, ja, ich, ich wollte auch bei dir einen Podcast machen mit ähm, Sammy Player 2 k Oder wie er jetzt heißt auf YouTube, GameGif. Oh mein Gott, was ist da passiert? Ähm, ja, das Herr-Anwalt-Spiel ist draußen. Eigentlich ist es schon seit 10.000 Jahren draußen gefühlt, aber trotzdem... Wie findet ihr es eigentlich? Ähm, schreibt es mir in die Kommentare. Ähm, äh, ja, Und was ihr auch noch in die Kommentare schreiben könnt, sind noch irgendwelche Sachen. Weil, wenn ich 100 Abonnenten habe, wenn wir genau die 100 Abonnenten erreichen, werde ich ein 100-Abo-Special machen, wo ich jedes einzelne Kommentar von euch einfach easy vorlesen werde. Das wird auch bestimmt ultra krass. Da freuen sich auch einige Leute, weil ich glaube, die Leute freuen sich, wenn sie so in der Öffentlichkeit bekannt. Das ist auch so, ähm, wenn so ein Typ so einen Livestream macht, zum Beispiel Clash Games, gegen den ich einen Distrack gemacht habe, diesen Distrack blende ich genau hier jetzt, äh, also oben rechts an, genau hier, genau jetzt, den könnt ihr auch mal angucken. Das ist ein, ähm, halt District, das ist das berühmteste Video auf YouTube von mir. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich schon so richtig so fortgeschritten. Ähm, ja, wisst ihr, was, wo ihr auch draufklicken könnt, was gleich hier oben rechts kommt? Mein ähm, hier Reaction-Kanal, der heißt Lolo, also einfach Lolo. Wegen halt <lacht> LOL-Tags und da könnte man so halt so als Spitzname so LOLO nehmen. Das wäre da auch eine gute Idee, mal da auch mal vorbeizuschauen. Ich habe jetzt zwar äh, zwei Videos, eins davon ist gut, aber egal. Weil das eine Video habe ich komplett verkackt. Äh, keine Ahnung, ich, ich, ich werde dieses, wo ich verkackt habe, werde ich erstmal offline nehmen, glaube ich. Weil ich glaube, keiner sich das angucken möchte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich das Video äh, auf dem Lolo-Kanal, wo ich ähm, auf... Ähm, also, äh, also, dieses eine Video, was gut ist, da reagiere ich auf äh, unbekannte, äh, unbekannte, äh, sehr coole falsche rekorde oder Stunts oder Momente oder, ne? Das war auch krass. Ich, ich muss mal wieder ein neues Video hochladen. Ich glaube, ich mache das äh, ähm, übermorgen. Übermorgen. Ich glaube, morgen nehme ich Minecraft Hero Brand auf. Das ist ein Projekt, da wo ich halt so Minecraft spiele und dann halt so mir halt so Hero Brand so hinterher jagt und mich versucht zu nerven. Ähm, ja, zu nerven versucht er mich. Yay. oh mein Gott, habt ihr schon mal in Leute ge... Okay. Da muss man jetzt auf diese Dinger draufspringen, weil auf das durch das pinke fällt man durch. Beste Leben. Ja, also ähm ich habe bei The way, eine Webcam. Das ist ich glaube, die heißt ähm Nex, also das ist von Nexigo, das steht doch hier, ich weiß nicht nur das Nexigo N60 oder so oder Nexigo N60 oder Nexigo NG60, äh, also entweder. Ich weiß nicht, ich, ich guck noch mal nach. Ähm, Finfa heißt die Nexigo N60 mit N. N wie äh. Was fängt eigentlich mit N an? Mit, ähm, N. Nummer. N wie Nummer. Oh, diese Blöcke verschwinden hier. hier. Ja, N wie Nummer. Oder G60, also entweder N60 oder G60. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder ich, ich weiß es eigentlich, aber ich habe es vergessen. Ähm, beste Logik. <lacht> ähm, ja, das ist äh, äh, das Thema für heute. Nein, ich möchte. Ah, oh, das ist das ist ja komplett nervig. Oh mein Gott, das ist ja komplett nervig. Imagine so, ihr habt schon fast geschafft und dann verkackt ihr so und dann ist das, fühlt ihr der Run und dann steht da so einfach, ja, kaufen Sie Skip Stage. Als ob sich jemand so das kauft, so für... Wer kauft sich eigentlich... Leute, seid mal ganz ehrlich. Habt ihr schon mal ein Skip Stage gekauft für so 25 Robux oder so? Seid mal ganz ehrlich. Ich kenne euch doch, ihr seid doch kleine Schlawiner. Äh, ja. Ich habe auch im Einkaufsladen so eine Wurst gesehen, die heißt einfach von Ferdi Fuchs oder so. Die heißt Schlawiner. Weil Wiener, ihr kennt ja Wiener Würstchen und die heißt Schlawiner. Irgendwie ist das so der schlechteste Wortwitz der Welt, aber naja, das ist ja deren Marke, kann ja auch nichts machen. Ähm, ja, ich, ich habe so eine. Wiss, wiss, ich ich, ich erzähle euch, by the way. Ähm, was ich gerade anhabe weil, also nicht so richtig was ich anhabe sondern was das hier ist oder woher ich die brille habe und zwar ich ich, ich, ich habe ich hab einfach keine sonnenbrille ich habe keine sonnenbrille ich, ich habe mir einfach und das ist einfach eine brille ähm, von vom kino vom 3d kino die machen jetzt hier nicht mehr so ähm, äh, so blau und rot so Gläser, sondern so einfach so grau graue Gläser. Das, das sieht einfach eigentlich aus wie äh, wie, eine, wie eine Sonnenbrille, aber es ist das ist eigentlich keine Sonnenbrille. Ja. Auf jeden Fall habe ich eigentlich schon bemerkt und hätte fragt ihr euch auch nicht irgendwie so. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Ey, Leute, kennt ihr das, wenn ihr sowas sagen wollt und ihr vergisst das denn einfach? Ich hasse das. Wenn man sowas sagen möchte, so, so sehr wichtig. Und ähm, ähm ja und und dann, und dann und dann vergisst man das einfach. Das ist nervig. Aber naja, nicht lange so drum rumzulabern. Ist ja komplett krass, dass ich jetzt eine Webcam habe. Nexigo. G60 oder N60, keine Ahnung. Oh ja, ich, ich würde sagen, ich hoffe euch hat das. das ist, also, das ist glaube ich ein ganz kleines Video. Ich, ich hoffe, euch hat das um, Labern mit euch Video gefallen. Ich würde sagen, haut rein, Leute, und.